Warum ich am 28. September laut bin, ist relativ einfach erklärt. Die Fördersätze, auch im Bereich der persönlichen Assistenz, wurden teilweise seit Jahren nicht mehr an die Inflation angepasst. Und nun frisst uns die aktuelle Teuerung schlichtweg die Haare vom Kopf. Von einer bedarfsgerechten, gar bundeseinheitlichen persönlichen Assistenz ganz zu schweigen. Gleiches gilt, was die bauliche Barrierefreiheit mancher Umgebungen angeht und auch was ein barrierefreies Bildungssystem anlangt. Aus diesen Gründen ist es wichtig, am 28. September richtig laut zu sein.